Valerie, ich habe dich eingeladen, hier eine Ausstellung in der Galerie Panko zu veranstalten. Du bist Malerin, du setzt dich in deinem Werk mit der Aura des Künstlers, mit der Rolle des Künstlers in der Gesellschaft auseinander. Also meine Erwartung war natürlich, also hier Bilder von dir zu sehen. Du hast eine andere Idee entwickelt. Was verbindest du eigentlich mit diesem Projekt, mit der Idee dieses Projektes? Ich wollte eine Ausstellung realisieren, die nicht am Eröffnungstag endet, sondern sich im Gegenteil von Tag zu Tag entwickelt. Was mich interessiert, ist die Entwicklung sowieso. Von den ersten Idee bis zum Ende der Erschöpfen. Besonders auch des Prozess des künstlerischen Entscheidungen eine Lehrausstellung an die ersten Tage zu zeigen, was eigentlich meine erste Idee mhm. nichts Für diese Ausstellung habe ich mich auch auf meine Vergangenheit verlassen, nämlich meine Reise von einem Land in ein anderes, um diese Kunst der Malerei zu verstehen. In diese Fragen besser zu untersuchen, habe ich einige Künstlerinnen und Künstler anladen, und gefragt, die genaue, wie ich nicht von ihr kommen und mit mir darüber zu diskutieren. Mhm. Ein ja. wichtiges Thema. Natürlich. So, Berlin ist schon immer äh, Schmelztiegel für Kulturen und für viele Kulturen gewesen. Magst du noch mal sagen, mit wem du dann noch reden möchtest? Äh, ein Verstandene mit der Bouzineer zu spielen sind für äh, Don Donnerstag übermorgen Asana Fujikawa mhm. und Tris Uadai. Und dann, äh, nächste Woche, äh, Donnerstag, 19. November, ist Anna Shapiro, Robert Gabris und Vanna Caramaglionias angeladen auch. Ich bat sie, mit einem, einem ihre, äh, ihrer Werke zu kommen. Mit der Hilfe des Glückrats wird entschieden, wo und wie lange kann dieses Werk in der Ausstellung bleiben. Teil des Entwicklungsfahrung ist auch eine Tafel, deren äh, Kreidezeichnungen regelmäßig gelöscht werden. Die Poulimière spielt wieder eine Rolle. Die Unterlegesscheiben geben mir die ausführenden Themen und die Dauern an. Mhm. Die äh, Innerhalb des Projektes hier in der Galerie hast du unterschiedliche ähm, Räume entwickelt, also unterschiedliche Schwerpunkte in den einzelnen Räumen gesetzt. Äh, in einen, für einen Raum hast du explizit für diese Ausstellung äh, das Bild der Kosmos gemalt, ein wandfüllendes, raumbestimmendes, wunderbares Gemälde, das uns also sehr beeindruckt hat, als es hing. Ja. Was war die Idee für dich, also dieses Bild für diesen Raum so zu malen? Also heute Morgen habe ich so geschrieben, was mhm. ist ein Parallel. Ich habe eine unwahrscheinliche Parallel gemacht, in der ich ein großes Bild gemalt habe, das einen imaginären Kosmos darstellt. Also zu parallel auf die Exil von die Menschen, mhm. dass kommt danach, es nimmt eine ganze Wand, wie du gerade gesagt wie eine acht von Fenster in der Unendlich. Eine Pensée für unsere zerblichen Planete, der uns beheimatet. Sehr schön. Irgendwie. Ja. Vielleicht sind auch wir im Universum im Exil. Besonderes, wenn etwas bei uns schieflaufen sollte. Wer weiß. Ja. Also ich bin nicht die pessimistisch, aber ich meine, wir haben viel nachzudenken, denke ja. ich. Ja. Mhm. Die letzte Raum zeigt eine Vitrine mit der Geschichte der Poliniere und ihre Dokumentation. Ich die Poliniere spielt in deinem künstlerischen Werk ja schon sehr lange eine ja. besondere genau. Rolle. Da ist, auch, also da ist ja noch Rahmen hinter, ne? ja. Mhm. Ah ja. Okay. Hier haben wir das Herzstück dieser Ausstellung, das mhm. ist die polynäen mhm. Man kann hier unterschiedliche Scheiben einsetzen mhm. und sich von der Polynäen vorgeben lassen, wie lange eine Arbeit hier in der Ausstellung zu sehen sein soll, mhm. in welchem Raum oder eben auch was es werden soll, ja, eine Konstruktive-Zeichnung. Okay. Und das war die letzte, die sie gewählt hat und da entsprechend ist hier an der Tafel eine Konstruktive-Zeichnung ja. mhm. gestanden. Und das ist auch eine, eine, eine Antwort von der Redimette von Marcel Duchamp. Genau. Und mhm. das ist auch wichtig, das zu, zu, zu, zu nennen. Das, das, diese Rediment heißt in Französisch le maître étalon. Also, der Pferde hängst Metter mhm. Und da, die Poulinier ist rund, also ganz weiblich und so weiter, und gibt so viele, viele Möglichkeiten. Was bei der Redimet von Duchamp, es ist ein Ste. Ja. Und zu äh, beenden, äh, in einigen Minuten öffnen wir das erste Büro des Suizid. Mhm. In Anwesenheit von Geraldine Spickermann und Thomas Macho. Ja, und meine Wohnzimmermöbel wird jetzt installiert, weil das wird auch das Büro des Suizid und der Platz wo alles die Austausch mit den Künstlerinnen und Künstlern stattfindet. Wo auch die Gespräche stattfinden. Ja, genau. Das sind Möbel aus deinem Studio, die wir hierher geholt haben. Genau. Und wir öffnen mein jetzt das Büro, in dem die gestellt werden, genau zur also Benutzung Ansatz. freigegeben ja, werden ja. sozusagen. Jetzt, jetzt bin ich im Campingplatz. <lacht> so, und äh, ich möchte vor wie, wie abschied wir Abschied uns äh, also für eine kurze Zeit, <lacht> Ich möchte noch herzlichen Dank sagen an das ganze Team, von das banco team Das war eine fantastische Zusammenarbeit. Eine fantastische ja, und es fang an. Also ich meine, das ist normalerweise, ist der die, die, die, die, die Anfang des Ausstellungs muss fast leer sein. Das ist der Fall. Aber was für eine verdammte Arbeit war, hinter steckt. Und ich bedanke mich wirklich für mich Voilà.